Zu meinen Tätigkeiten kann ich sicher rüsten, Posten vorbereiten, Miso immer sollte immer für den nächsten Tag zwischen Zwischendurch auch mal putzen und eigentlich immer Ordnung halten. An unserem Arbeitsplatz ist es wichtig, Hygiene einzuhalten, wie auch die Arbeitssicherheit und Zeitmanagement. Ich habe bei der Stiftung APH weniger angefangen, weil ich früher schon gerne gekocht habe und auch ein großes Interesse am Kochen habe. schnuppern Schnubbern das Team sehr gut gefallen und umgebiger. Durch das, dass ich viel mit meinen Freunden gekocht habe, hat es mich dazu bewegt, einen der anzufangen. Die Eigenschaften, die ich in der Lehre mitgebracht habe, sind Verantwortung. Ich esse gern, dadurch kann ich gut abschmecken, Ordnung und Teamfähigkeit. In der Stiftung Alles- und Pflegeheimenbindungen wird ich sehr gut auf die Abschlussprüfung vorbereitet, wie auch auf die nachfolgende Arbeitswelt. Nach der Lehre würde ich gerne weitere Erfahrungen sammeln und dann das Ziel anstreben, die Jätkochwahl zu Die Schweizer koch ermöglicht mir auf der ganzen Welt zu arbeiten.